Die politische Bildung ähm, muss sich klar machen, dass äh, sie sich mit neuen Wahrheiten auseinandersetzen muss. Was vorher schnell als Verschwörungstheorie oder ähnliches abgetan wurde, wie die äh, Kontrolle unserer Kommunikation äh, in einem umfassenden Maß, äh, kann man nicht mehr einfach so abtun. Man muss sich anders um dieses Thema kümmern. Und äh, das ist, wird eine Aufgabe der politischen Bildung sein. Und da müssen wir neue Konzepte entwickeln. Das wird, da wird sich einiges noch verändern.